Ja Leute, heute gibt es eine kleine Premiere, denn wir öffnen das allerallererste allererste Mal ein Structure Deck hier auf diesem Kanal. Ja Leute, ich habe bisher zwar schon einige Openings gemacht, aber bisher noch kein Structure Deck. Und ja, hier vor mir liegt das erste Structure Deck, was wir öffnen werden. Und zwar Alba Strike, das neue Structure Deck, das demnächst rauskommt. Danke an Konami, dass ich das hier früher öffnen darf. Und wir gucken uns noch gar nicht an, was wir drin ist, sondern wir gehen einfach mal Stück für Stück durch, was ein Structure Deck ist. Allgemein, Structure Decks sind immer die gleichen Karten drin, sprich, es gibt keine Überraschung, was Natürlich auch der Vorteil ist an der ganzen Sache. Und als solches ähm, ist es halt gut geeignet, eben für gewisse Deckthemen. Zum Beispiel das letzte Structure Deck war das Cyber Strike, weil super gut eben für Cyber Drachen bzw. Cyber Dark gibt es da, gibt's da Support Karten drin etc. Und wir haben hier im Permanence drin, was natürlich eine super starke Karte ist und sich jeder darauf gefreut hat. Doch was haben wir hier drin? Da gehen wir gleich drauf ein. Und warum ich das Ganze überhaupt hier aufmachen möchte, ist einfach, weil man hier echt sehr viel zu sagen kann und nicht nur halt welche Karten drin sind und ich das Ganze eben mit euch einmal teilen wollte. So, zunächst einmal, wie immer, in jedem Structure-Deck gibt es eben eine ähm, Playmat aus Papier, was schon mal cool ist. Also Spielunterlage, damit man auch die Zonen hat, damit man weiß, wie das Spielfeld aussieht. Immer sehr nett. Und hinten gibt es immer, ja, kleine Hinweise, wie man mit dem Deck kommen kann, beziehungsweise welche Karten man noch zusätzlich zu diesem Deck packen kann und auch in welchem Set die drin sind. Immer sehr nice und sehr cool, hier ist sogar Story drin, wusste ich gar nicht, sehr, sehr nice und uh, da war die Kartenliste, die ich jetzt vielleicht ein bisschen gespoilert habe, aber äh, wir wollen das hier Stück für Stück angucken und natürlich auch in voller Gänze einmal sehen, hier ist das Ganze und wir zoomen natürlich erstmal hier rein und wir sehen ja schon gleich eine ultra Rare. denn ja Leute, hier sind nicht nur Commons oder ähnliches drin, nein, hier sind auch ultra Rares drin und ich meine auch sogar super Rares und suche den, <lacht> den Anfang, der ist doch hier, genau so, hier ist der Anfang so, so Und wir gehen das Ganze durch Ähm, ja Dieses Deck-Thema basiert ähm, versteht sich natürlich Auf eben dem wunderschönen ähm, ja Wunderschönen Fusionsthema Und von Albers Und das Coole ist hier Ist eben neue Support-Karten drin Sprich, hier sind nicht nur bekannte Karten drin Sondern eben auch Reprints drin ähm, das hier zum Beispiel sind halt eben neue Karten Und vor allen Dingen auch das Fusionsmonster Ihr seht hier schon einfach mal Ja, warum nicht Einfach mal 5 Ultrawares Nice, nehmen wir mit und wir gehen natürlich erstmal hier auf dieses Fusionsmonster ein, denn das ist ein sehr starkes Fusionsmonster. Brauchen Gefallen von Albers. Okay, ist logisch, ne? gehört zu dem Deckthema, ist irgendwie logisch. Und ein Fusionsmonster, Synchro Exit oder Link Monster. Sprich, sehr flexibel und sehr, sehr nice. Ähm, ja, er hat folgenden Effekt. Und zwar einmal können wir eben ein Monster... Ähm, das war explizit. Du kannst ein, äh, nur einen. Nur ein kontrollieren. Einmal pro Spielzug. Quick Effect. Heißt, das Ganze geht auch natürlich im gegnerischen Spielzug. Du kannst ein Fusionsmonster, das Gefallen von Albers als Material erwähnt, von deinem Extra-Deck auf den Friedhof legen, verbanne ein Monster vom Spielfeld. Diesen Effekt kannst du nächsten Spielzug dann nicht mehr aktivieren. Ist übrigens sehr interessant, ist kein Once per Turn, sondern eben. Ja, jeden zweiten Zug quasi. Sehr interessant. Natürlich, wenn ihr anfangen, beschwört ihr die Karte. Und dann, wenn der Gegner eben Monster beschwört, können wir eben das entsprechende banischen. Also sehr starker Effekt. Ein bisschen besser als so die Drachtzeug. Also eine gute Karte auf jeden Fall. Ähm, dann gehen wir weiter. Auch neue Fusionskarte und vor allen Dingen die neue Fusionskarte. Denn ja, äh, markierte gibt schon einige Karten zu. Aber hier ist halt die Fusion drin in Super Rare. Finde ich sehr, sehr nice übrigens. Und die Karte hat es auch ebenfalls in sich, denn beschwöre ein Fusionsmonster, das Gefallen von Albers als Material erwähnt. Ihr seht, das wiederholt sich, ist halt ein Fusionsthema und braucht halt immer ein bestimmtes Fusionsmonster. Als Fusionsbeschwörung von deinem Extra Deck und verwende dafür zwei Monster von deiner Hand, deinem Deck oder deiner Spielfeldseite als Fusionsmaterial. Ihr merkt hier also, außen Deck fusionieren sehr, sehr, sehr stark. Also super Karte, neues Fusionsmonster, super neue Fusionskarte, also sehr, sehr, sehr, sehr gut. Und hier sehen wir auch, gefallen von all das ist eben die Karte, die ihr eben dementsprechend immer braucht ne, für die Fusion. Aber ihr könnt ihn ja aus dem Deck fusionieren, also ihr braucht ihn nicht mal ziehen oder so. Sehr, sehr praktisch. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Reprints. Wir haben jetzt die neuen Karten gesehen und jetzt kommen nur noch Karten, die halt bereits schon rausgekommen sind, aber die hier nochmal neu gedruckt werden sind. Und wie gesagt, ihr garantiert alle Karten, die hier drin sind, was halt sehr nice ist. Wir fangen an mit einem sehr guten Reprint und zwar Dogmatica. Ähm, ja, Dogmatica ist ein super gutes Thema. Hier als Reprint drin ist sehr nett. Also schon mal eine sehr gute Brauchbare Karte. Und jetzt kommt das Lustige an der ganzen Sache. Und zwar, das Ganze ist ein Alba-Structure-Deck. Bedeutet, wir supporten hier das Fusionsthema und ähm, zusätzlich ähm, natürlich halt alles Passende dazu. Aber, ironischerweise, supportet man hiermit nicht nur eben das alba Thema sondern auch noch Dragons, beziehungsweise das typische genannte Dragonlink-Deck, ähm, was eben in der Meta aktiv ist. Denn wir haben hier einmal Rotäuger ist für Dragonlink. Kaiju ist auch immer sehr, sehr, sehr, sehr nett. Ähm, also Kaiju auch eine super gute Karte. Dann Chaos levia spielt man auch in Drangling. Noch ein Kaiju, sehr, sehr gut. Sense, ich glaube, ich brauche nicht zu reden, ist eine absolut starke Karte. Ähm, dann haben wir die kleinen Chaos Drachen, ebenfalls gut für Drangling. Und, Alter, was für ein Reprint. Ähm, eine super coole Karte, super spielstarke Karte und braucht man auf jeden Fall auch für Drangling. Und ihr seht schon, wir haben hier einfach einen halben Core für Drangling. <lacht> sehr, sehr nice. Ähm, ja, Hüter hier auch als Reprint. Why Beschwörungsmönch Beschwörungsmensch ist natürlich ein bisschen aus der Zeit, aber warum nicht? Und jetzt kommen wir zu Handtraps. Handtraps sehr, sehr gut, sehr, sehr nice und wir haben hier Ghost Ogre und Effektverschleier und ähm, man muss sagen, Ghost Ogre eine Handtrap, die immer mehr Play sieht, allein auch einfach durch die Adventure Token Engine, also sehr, sehr gute Karte an sich und Effektverschleierin, ebenfalls eine super starke Karte, einfach auch eben um mit Celine eben die XS Code Combo zu machen, sprich zum Beispiel für Sky eine Muss-Handtrap, nicht mal weil sie halt einfach so stark ist, sondern einfach weil sie empfängt Hexer ist ähm, und super stark ist und an sich natürlich negaten. Ich meine, ja, ist, ist natürlich auch ebenfalls sehr, sehr stark. Und dann natürlich noch äh, Botor, der ebenfalls eben für Dragonlink ist. Also wir sehen, wir haben hier <lacht> halben dragonlink core Ja, weiter geht's mit markierten Karten. Wie gesagt, das sind jetzt keine neuen markierten Karten, sondern die sind bereits bekannt. Fusionstor, ja, sehr alte bekannte Karte. fusions Recycling. Ich finde es interessant, dass hier zwei Feelspells drin sind, ist nicht so oft drin. Fusionsersatz. Ach ja, Norden hat sich gefreut. Goldener Sakophag, auch noch mal eine super gute Karte und jetzt geht's ja weiter und zwar Topf der Extravaganz. Super schwierige starke Karte, kriegt ihr garantiert hier drin. Sehr sehr nice und weiter geht's. Caught by the Grave. Dark Ruler. Ich meine, <lacht> was ist das? das? Ist einfach ultra ultra strong, ähm, super gut. Weiter geht's hier jetzt. Wie gesagt, das sind alles jetzt so Karten, die jetzt bekannt sind. One auch noch. Dimensions kann man denn in den ein oder anderen ähm, Side-Tech auf jeden Fall spielen. Drachen erwecken. Ultimative Falken. Wir wissen es alle. Auch super gute Karte. Und jetzt kommen hier nochmal gute äh, Reprints von Fusion. Sehr gut, passt natürlich, ähm, ja, ist natürlich für das Albers-Thema, deswegen natürlich äh, super gut. Ebenfalls auch netter Reprint, netter Reprint und sehr netter Reprint. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und wir haben Tokens, was sehr cool ist, also Spielmarken und die sehen sehr, sehr hübsch aus. Seht, guckt euch das an. Es ist schon sehr, sehr, sehr, sehr hübsch. Also wirklich, also wir gehen nochmal Stück für Stück durch. Aber das ist schon sehr, sehr hübsch, wenn ihr euch das mal seht. Es ist so schön. Also, finde ich cool, dass sie das gemacht haben. Und ja, Leute, Duel Links und Battle of Cars. Oh, ich dachte, hier wäre Master Masterpool drin. Aber ja, warum nicht? Ja, zusammenfassend kann man sagen, ihr kriegt hier einen Haufen guter Karten. Darunter Drangling Core, aber nicht nur den Drangling Core quasi. Sondern wir kriegen erstmal zwei super gute Fusionsreprints, was super ist. Dann bekommen wir noch Drachen erwecken. Die es kann nur eingehen, Dunkle Herrscher, Cold und Topf. Das alleine schon Ultra. Dann Gold, Sarkophag, Effektverschleierin, Ghost Ogre, Sense und zwei Kaijus und eben nochmal dokumatika Engine. Und ich würde sagen, es ist ein ziemlich ziemlich ziemlich nächstes Structure Deck. Gefällt mir sehr sehr gut. Ich finde auch sehr gut, dass man hier nicht nur den Schwerpunkt auf Alphas gelegt hat, sondern auch wirklich sehr viele Drachen hier drin hat, aber auch allgemein sehr gute Zauberkarten hier drin hat, die halt ein Reprint bekommen haben. Also ein super Structure Deck gefällt mir sehr sehr gut. Also ich würde sagen, ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wie man am besten anfängt mit Yu-Gi-Oh! und am besten ist es einfach wirklich mit Structure Decks anzufangen und gerade mit diesem Structure Deck würde ich sagen, habt ihr einen sehr guten Einstieg, sprich am besten dreimal holen, denn viele Karten sind hier ja nur einmal drin. Zum Beispiel Dark Runner No More ist eine Karte, wenn man sie spielen sollte, sollte man sie schon dreimal spielen. Sprich, dreimal bräuchte man sie. Einfach dreimal Structure Deck holen und fertig ist das Ganze. Dann habt ihr das auch einfach. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Structure Deck. Und jetzt interessiert mich natürlich, was haltet ihr von diesem ganzen Set? Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr gut. Aber lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.